Unser Betrieb hat mehrere Aufgaben. Wir haben zwei Standsäulen und das wäre zum einen der Servicebereich, das heißt der Werkstattbereich und der Handel. Wir sind Seat Vertragshändler und zertifizierter Gebrauchtwagenpartner und in der Werkstatt sind wir eine typenoffene Werkstatt, aber auch Vertragspartner für der Hazu MT Rover und für Seat eben selber auch. Mein Name ist Isabel Petri. ich übernehme hier sukzessive die Unternehmensführung von meinen Eltern. Wir haben hier einen 35 Jahre gewachsenen Familienbetrieb. Im Moment beschäftigen wir 14 vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Bereichen. Wir bilden jährlich in der Regel einen Auszubildenden aus, entweder im kaufmännischen Bereich oder im technischen Bereich. Das heißt, wir bilden fürs Haus aus und nicht für einen freien Arbeitsmarkt. Von der Ausbildung aus äh, ist es so, dass wir wie gesagt unsere Auszubildenden in der Regel übernehmen. Und äh, dann werden verschiedene Schulungsmöglichkeiten und Fort- und äh, Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Mein Name ist Steffen Geisler, ich bin Kfz-Meister und hier im Betrieb für die Ausbildung zuständig. Also wenn man als Lehrling äh, diese Ausbildung zum Mechatroniker ergreifen will, dann sollte man zumindest äh, gewisse handwerkliche Voraussetzungen mitbringen. Die äh, schulische Voraussetzung für den äh, Kfz-Mechatroniker sollte schon ein ordentlicher Realschulabschluss sein. Gerade in den Gebieten äh, Physik, Chemie, Mathematik sollten auch ordentliche Noten sein, wobei wir äh, nicht reinweg äh, unsere Lehrlinge nach den Noten aussuchen. Die berufliche Ausbildung zum Mechatroniker umfasst verschiedene Gebiete, von Umweltschutz über Diagnose an Fahrzeugen, Wartung an Fahrzeugen. Nach der Ausbildung zum Mechatroniker besteht natürlich dann die Möglichkeit, seinen Servicetechniker zu machen oder dann eben noch weiter sich auf die Schulbank zu setzen und sich zum Kfz-Meister ausbilden zu lassen. Mein Name ist Edison Bayrami, ich bin 19 Jahre alt und im zweiten Lehrjahr bin Azubi im Autohaus Petri werde ausgebildet zum Mechatroniker. Der Aufbau meiner Ausbildung ist halt ein duales System, sprich halt zwei Wochen Schule und vier Wochen auf Arbeit, drei bis vier Wochen jeweils und die Ausbildung als Kfz-Mechatroniker geht regulär dreieinhalb Jahre. In der Zeit der dreieinhalb Jahre sind halt die Lernfelder sehr wichtig, sprich, sind 15 Lernfelder insgesamt. Auf jeden Fall ist halt Physik, Mathematik sowie Deutsch, Englisch und auch Informatik sehr wichtig in diesem Beruf. Chemie auch, nicht zu vergessen. Ja, die Aufgaben, was ich halt meistens kriege, sind halt, das reicht halt von Putzen bis zu Autos, Inspektionen durchführen oder... Räderwechsel, Ölwechsel, sowas halt, Teile wechseln. Wir stehen eigentlich dazu, dass einer hier den anderen in der Firma unterstützt. Und da ist es wirklich ganz wichtig, dass auch das zwischenmenschliche funktioniert. Die Atmosphäre im Betrieb ist auf jeden Fall, muss ich sagen, sehr harmonisch. Der Umgang mit jedem ist eigentlich top.